Lilo. wenn ihr denkt, nur ihr hättet ab und zu mal ein Problemchen mit eurem Linux-System, und das manchmal nicht so ganz reagiert, wie es sollte, dann sage ich euch, wie passiert das Ausschauer? also, jetzt out ich, wie hier passiert, ihr Ausschauer, also, eine komische Sache passiert. Tunnel, äh, neues Wo sind wir denn hier? Wir sind hier eigentlich unter einem Kubuntu ursprünglich gewesen. Wir sind hier unter lsb wenn ich ja mit der Sonnenbrille überhaupt jetzt erkennen kann, kann also cool sein, kann schön sein, man sieht aber nichts, wäre und Tipp, verkehrte Zahle, Release, wie das, ich bin hier unter einem Ubuntu 14.04 LTS. So, und das Ding war eigentlich mal ein Kubuntu. Jo. Und dann bin ich auf die Fantasie gekommen, ja, ihr seht schon, was für interessante Effekte Auf die Fantasie gekommen, mache ich doch mal normales Ubuntu daraus, um wieder ein Video zu machen über ein normales Ubuntu-System. Ne? Gut, was habe ich gemacht? Ich habe Ubuntu-Desktop installiert und Unity installiert und Compis. Und da kommt... Äh, ganz komisches bei aus. Jedenfalls, äh, Unity erschien nicht. Ne? Macht ja nichts. Man muss ja nicht Unity haben. Äh, brauchte ich nicht, den Five auf Unity. Habe ich mir dann das Cairo-Doc installiert. Ne? Cairo-Doc. Wunderbar. Klappt auch alles prima. Aber nächster Effekt war der, ich, egal wie ich meine Sprache eingestellt habe, meine Sprache ist eh so eine Sache, manche Sachen komische Stimme hier. Äh, jedenfalls war äh, der Computer derselben Meinung. Und wenn ich hier was eingegeben hatte, zum Beispiel, was das ich, äh, die normalen Buchstaben ging, aber so also Sonderzeichen Deutsche. Nun, das System war auf Deutsch umgestellt und auch in den spracheinstellungen war alles soweit äh, in ordnung ne? dachte ich ne? die sprache wird übersprüft ja meine sprache findet er nicht äh, halb hessisch halb ruhrgebiet äh, ne? gut jedenfalls äh, war der nicht zu bewegen im terminal üs einzugeben. es sei denn ne? es sei denn ich musste beim beim login ne? Kennt ihr ja den Login Manager, heißt der ja Display Manager eigentlich? Äh, da wo man das Passwort eintippen muss. Und da muss ich oben immer in der Ecke, also quasi äh, oben in der Ecke, äh, äh, wenn ich meine Finger kommen, oben in der Ecke muss ich immer noch auf Deutsch klicken und mich dann erst mit meinem Passwort einklicken und da war der auf Deutsch. Ja, das war komisch jetzt. Äh, eher ungewöhnlich und äh, bis ich dabei raus hatte, war äh, drei Tage rum. Äh. Also ich habe mich dann immer eingeloggt mit definitiv Deutsch. Obwohl nichts anderes installiert war als Deutsch. Und das war ein bisschen blöd. Bis ich dann drauf gekommen bin, System der Tastatureingabemethode von IBOS e auf keine gestellt. Normalerweise ist IBOS e vollkommen in Ordnung, aber da wohl nicht. Also jedenfalls, ich hatte auch mal meinen Spaß damit. Ist ja nicht nur so, dass euch das passiert. Passiert dann halt sehr gerne, wenn man so ein bisschen rumbastelt. Gerade hatte ich den Effekt, ich habe das Video jetzt zum zweiten Mal aufgenommen dass ich keinen Ton hatte beim Aufnehmen. Also habe ich sicherheitshalber nochmal Audacity installiert, bzw. laufen lassen. Dann habe ich den lustigen Quereffekt. Ja? Den lustigen Quereffekt. Ihr seht, was passiert. Ich habe nicht nur den 3D-Cube mit Kompis, sondern äh, da steht das alles rechtwinklig von ab. Ne? Hm. Das ist ja witzig. ne 3D-Cube hatte ich schon diverse Videos gemacht. Das ist ja kein Thema. Kompis äh, und äh, das war irgendwie anders als gemerkwürdig. Kompis, Config Settings Manager und ich habe eingestellt, gut den 3D-Cube habe ich und so weiter, gibt es diverse Videos dazu, wiederhole ich jetzt nicht, gibt auch so eine Playlist zu Kompis, aber ich hatte dann, ich hatte dann 3D-Windows zum Beispiel, ne? dass die Fenster so ein bisschen abstehen und dann äh, stehen die nicht nur ab, sondern rechtwinklig ab. Das war so ja ein bisschen eigenartig. Ne? Das eigenartig. Übrigens, ähm, das Bild hier, ne? Video zu Webcam Pi. Ne? Da habe ich so ein pi schon Skript gebastelt, äh, damit ich mein Webcam-Fenster ohne ja, Fensterdekoration sehe. Ich lege hier eigentlich über einer, das sieht man vielleicht, wenn ich es wegschiebe, über einer Tomboy-Notiz eigentlich, die ich da einfach nur so drunter geschoben habe, damit es ganz witzig aussieht. Ne? Kommt vom Cairo doc das da. Und dann habe ich ja mein Webcam-Fenster ohne Rahmen drüber. Und jetzt wollte ich das so drehen, wie diese Notiz ist. Und das geht auch mit den Freely transformierbaren Fenstern. Ne? Also ich hatte dieses Webcam-Fenster, was hier so ein bisschen rot aussieht, weil ich meine bunten Lampe anhab. Dann habe ich mit Shift, Steuerung und Maus Button 1, das Fenster noch ein bisschen gedreht. Ne? Und da wir das Fenster gedreht. So konnte ich das machen. Aber wie gesagt, wenn ich dann in den Cube, ne, dann sieht man das so, wie das Fenster vorher war. Da steht das nicht nur ab, man sieht die grauen Schatten. Schatten an der Wand. Äh, wer damit ein bisschen rumspielen will, mit dem Python-Skript-Fenster äh, ohne Rahmen, dann äh, der könnte das mal machen und darauf hingewiesen, mit Alt kann man das Fenster verschieben. Ja, mit Alt und mit Alt äh, kommt man auch mit Rechtsklick Alt und Rechtsklick auf das Fenster. Kriegt man noch so Effekte wie immer im Vordergrund halten oder solche Geschichten oder wieder schließen. Man hat es dann auch hier unten in der Taskleiste. Also diese Brenneffekte kommen übrigens vom Kairo Doc, ne? auch als GLX-Doc bekannt. Auch der Pinguin vom Cairo Doc. Ich bin wie gesagt hier im Basteln. Das ist der CPU-Monitor mit dem ähm, Desklet Des Hell. Ne? Sieht aus wie hier in diesem 2001-ONICE im Weltraum. Der Hell, ne, der Computer namens Hell. Und das hier ist eine Uhr vom CairoDoc mit, äh, machen wir das mal, wo wir gerade beim CairoDoc sind, äh, konfiguriert. Themen habe ich hier installiert, ähm, Mac OS X war das, das ähm, kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe mir ein Thema ausgesucht und bei den Add-ons habe ich, ähm, wie gesagt, die Uhr, ne, die Uhr und Rechtsklick, die ist Applet, Konfigurieren, ist das da. Da habe ich die Position so eingestellt, dass das größer ist. Bei Konfiguration habe ich das dann so eingestellt und bei Stil, Analoge Ansicht, auf Tux in Color 4. Das kommt zu Anfang gar nicht. Muss man erst Tux in Color wählen und dann nochmal neu. Dann sagt er, findet er nicht Tux in Color 4. Und da habe ich das Ding ein bisschen größer gemacht und auch noch gedreht. Ne? Position kann man auch drehen, ne? wenn es nicht gesperrt ist. Und das ist hier der Systemmonitor. Und der hat das Desklett sichtbar dunkel. Position so eingestellt. Dass das ein bisschen größer ist und Konfiguration, äh, ist glaube ich der Maßstab. Und da ist äh, Dekoration Single Hell. Also von 2008. Jedenfalls habe ich hier bös gebastelt, kommen hier manchmal auf witzige Effekte. Übrigens, wer, der, wer das Python-Skript von mir WebcamPy ausprobiert hat, der war wahrscheinlich auf Probleme gestoßen. Ich habe dann äh, das Skript ob meine Google Drive aktualisiert. Äh, andere hatten schon rausgefunden, wo es liegt. Ich zeige noch mal kurz, wo es liegt. Dieses Skript ähm, sieht. Nö, nee, das ist mein Rekord. Mein Desktop, habe ich denn das jetzt wieder hingeschafft? Ähm, gucken wir mal. Python Skript ne, für dieses Webcam Programm ohne Rahmen. Dokumente, Webcam Py Get it. öffnen. Und zwar brachte das in der ursprünglichen Form, so wie ich es vorher hatte, unter Ubuntu 14.04 einen Fehler. Da wäre PyGST nicht da. Nun, andere User hatten bereits herausgefunden, dass man, wenn man das installiert, dann geht das wieder mit meinem Skriptchen. Wer jetzt sich fragt, wie man sowas rauskriegen kann, äh, dem sei gesagt... Äh, und, ähm, gucken wir mal schnell. Clear. Bin ich jetzt auf Großschreibung? Das kommt davon, wer die Sonnenbrenne So, Clear. Kann ich nur auf Studen handeln. Ähm, so, jetzt gucken wir mal schnell durch. Rekord mal das und das habe ich. abt file habe ich erstmal installiert. abt file Das installiert. Habt ihr apt-file installiert mit sudo apt-get install apt-file und dann apt-file update gemacht, dann kann man nicht nur Pakete suchen, sondern auch darin enthaltene Dateien. Zum Beispiel das fehlende Paket von GStreamer. GStreamer und gibt dann Enter und dann listet er die Pakete auf wo das Wort drin vorkommt. Und dann war das halt zum Beispiel in Python GST 010. Das nur als kleiner Hinweis. Ne? Klar. Passt auch eigentlich theoretisch zu meinem Video Terminal. Ein paar Grundlagen, aber jetzt zu spät habe ich schon aufgenommen. Ist natürlich schon. Also das nur so als Blog. Ne? Link zum Hintergrundbildchen, das habe ich gefunden. Da gab es so eine freie open Ja. Ja, Public Domain, hier heißt es gerade, Public Domain äh, Hintergrundbilder-Sammlung. Äh, fand ich ganz witzig. Habe ich das mal so ja, so Riffelblech dahinter gemacht. Das fand ich ganz spaßig. Also wie gesagt, ich habe so diverse Effekte. Die gehören ja eigentlich gar nicht hin. Sind aber manchmal äh, auch ganz spaßig. Ne? Wenn sie nicht spaßig sind. Äh, it's not a bug, it's a feature. Also das mit diesem 3, mit diesem abstehenden... Ohren, hätte ich bald gesagt. Nicht meine, sondern die hier mit dem, die hier mit dem Compis, ne, Compis Config Settings Manager. Ich habe Compis, Compis Minus, Minus Version, 0,9,11 drauf. Wie man Compis installiert, womit man den Cube drehen kann und so weiter, habe ich schon mal gezeigt. Aber wie gesagt, es kommt dann zu dem Effekt, dass ich hier so rechtwinklig abstehende Sachen habe, ne? nicht Ohren, sondern abstehende Fenster, finde ich witzig. Deshalb dieser Block. Wie gesagt, wer mit den Sprachen Problemen hat, ne, nicht nur mit meiner, sondern allgemein, dass Deutsch nicht verstanden wird, der sollte mal, wie gesagt, den I-Bus, e ne? nicht den Omnibus, den I-Bus. E Gegebenenfalls System der Tastatureingabemethode auf keine Stellen. Vielleicht klappt es ja dann. Also ich habe hier meinen Spaß mit dem System. Man kann gut das machen. Guck, guck mal, da fliege ich halt auch noch rum. Ganz nett. Also, wie gesagt, nicht nur ihr habt Probleme, sondern auch ich manchmal. Und ich setze mir dann besser, glaube ich, meine dunkle wieder auf. Ja, wie das keiner merkt. und tschüss.